Inside our new Valencia Big, okay. okay. girl, I'm tiny like a bottle That's so, so what you expect inside our new Yo, was gab bei der Männerleiste und heute meine schmackhafte Comedy. Es ist halt einfach kein normales Video als sonst immer, aber ich finde, es ist für mich wichtig und für die, die das natürlich nicht wissen oder noch nicht wissen, beziehungsweise nicht dort wohnen, wo ich wohne, die sollten es einfach mal sehen, so finde ich. Und äh, ja, bei uns jetzt in Sachsen, sprich in Leipzig. Ich wohne in der Nähe von Leipzig, nicht weit entfernt. Ist ein Ammerglauf gewesen und ist halt jetzt, ich nehme das Video gerade um 17.09 Uhr auf. Es ist halt, spricht jetzt immer noch was los dort. Ich werde euch jetzt mal so ein Video reinsenden. Ich hoffe, ich werde nicht gebannt oder sonstiges gestrikt, äh, wie der Kollege hier gerade vor der Synagoge auf jemanden schießen tut. Werde euch jetzt mal einblenden. Bevor die Karten und Damen mit einem Auto geflogen seien. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, bevor die Zuschauer nicht mehr in den Wohnungen zu bleiben der Monotor, werden, so in der Bahn und in den Halle im Monitor sind gesperrt. Züge werden über Leipzig umgeleitet. Mittlerweile wurde es ein Zeichen, dass die Festnahmen gegeben Trotzdem war die Lage noch sehr, sehr. Tell her that I loved her for her was ich best nicht me. nicht me why the good und der, der coole Kollege hat auf jeden Fall eine echt krasse Ausrüstung, habe ich mitgekriegt, hat man auch gesehen. Der hat absolut alles vom zweiten Weltkrieg an, weil halt dieses jüdische Lichterfest ist dort in Leipzig, Dresden und was weiß ich wo. Die haben auf jeden Fall was geplant. Der gute Herr hier, der ist, denke ich mal, der ich sag mal, der Anführer der Gruppe ich weiß generell selber nicht. Ich habe mir die ganzen Informationen und die ganzen äh, Videos geschickt bekommen. Und äh, jetzt werde ich euch mal kurz ein Video reinsenden von dem Herrn hier, der wie du hast geplant geplant hatte von, der, von dem ganzen Anschlag hier. Ihr werdet es nicht schaffen, mich meines Lebens zu berauben. Ihr werdet es nicht schaffen, dass ich irgendwo lande, sprich Psychiatrie, Forensik oder dass ich mir was antun würde. Im Gegenteil, ich habe jetzt zum ultimativen Rundumschlag ausgeholt. Der Staatsanwaltschaft Berlin liegt war umfangreiches Beweismaterial aufgrund von den Videos, die ich hier gemacht habe, vor und noch mehr. Und das, ich werde jetzt ganz bewusst, und das wird auch passieren, diverse Großeinsätze, SEK, Kripo und so weiter in eurem Leben auslösen. Der Krieg geht in die nächste Runde. Ja, ja das Baraka geben ist so gut wie vorbei. Das garantiere ich euch. Auf jeden Fall, ähm, ja, gibt es schon einige Tote. Ähm, einer, wie gesagt, vom Dönerladen wurde erschossen. Dann wurde eine Frau erschossen in Halle, Leipzig. Dann gab es den Wideritsch, das ist auch bei äh, Leipzig. Wir wurden auch wieder Tote gefunden. Und immer kurz eine SEK-Einheit. Ich euch mal kurz ein Bild rein. Und ich finde das ist einfach schon heftig und eine heftige Aktion gerade heute so, also wirklich halt sehr unbewusst und ich bin auch der Meinung, dass es das einfach geplant ist, dass es das nicht einfach irgendwie random entsteht oder entstanden ist heute, weil wenn die alle, die sind ja alle nicht in einer Gruppe, wie halt sonst bei Call of Duty oder sowas sind die nicht alle in einer Gruppe, die sind wirklich alle aufgeteilt in, in Leipzig, beziehungsweise sind die halt, keine Ahnung schon, vor, wissen es halt nicht, ich weiß es nicht, der auf jeden Fall echt was vor, wie gesagt, in dem Video konntest du ja sehen von dem älteren Mann da. wie ich auch mitbekommen hatte, äh, haben die auch in ihren Autos Sprengstoff drin, also das ist auch nicht, auch nicht wenig. Denken wir auf jeden Fall, dass es keine wirklichen Ausländer sind, bin ich nicht so der Meinung, weil die haben auf jeden Fall Zweite Weltkrieg so, das können eigentlich nur Deutsche haben, sage ich mal so, nichts gegen Ausländer oder Deutsche jetzt, beziehungsweise, wie gesagt, was da gerade abläuft hier und äh, ich werde auf jeden Fall denken, dass es auf jeden Fall heute Abend auf jeden Fall noch was abgeht, weil es wurde bis jetzt nur einer gefangen oder gestellt, sage ich mal, ein Verdächtiger, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass auf jeden Fall heute Abend noch was passieren soll, weil die alle einzeln unterwegs sind im Raum Leipzig, dann wird auf jeden Fall irgendwas passieren, noch ne? bin ich der Meinung, gerade wenn jetzt dieses, wenn die Massen von Menschen nutzen denke ich mal auf jeden Fall, dass da halt irgendwas noch passieren wird. Aber äh, ist meiner Meinung nach einfach nur ein anderes Thema so auf meinem Kanal, logischerweise, aber auch einfach nur wichtig, sowas, weil wenn es bei euch in Nordrhein-Westfalen sowas zum Beispiel ist, ist es einfach krank und ihr müsst einfach überlegen, dass einfach ein Gast von Dönerladen erschossen wurde und das ist einfach schon, meiner Meinung nach, heftig. Und, das ist, ja. und wie gesagt, müssen euch mal vorstellen, die haben halt wirklich eine ganze ganze Ausrüstung, wirklich irgendwelche Schutzkleidung, Helm, alles und müssen überlegen, die haben einfach Zweite Weltkriegswaffen, PPH und sowas, die ist halt vom Zweiten Weltkrieg und haben auch mal schien alles, äh, also das ist schon wirklich meine Meinung nach nach konnte ja, also man konnte auch eine den Nachrichten sehen, ähm, dass es erst den Anschlag in Halle gab, dann halt in Widerich, also das sind alle, alles, die sind alle ausgeteilt. Das wird auch nicht keine kleine Gruppe sein, denke ich mal auf jeden Fall. Das wird alles der Mann, der das mit und gesagt hat, der wird den Leuten logischerweise auch alles nacheinander auch ihre Aufgaben geben, wie im Spiel sozusagen. Aber es ist halt jetzt ein Bielife. Wie ist es eigentlich bei euch? Wohnt ihr irgendwie in Leipzig oder was weiß ich wo? Also ich muss wirklich sagen, eigentlich ist es heftige Aktion gerade bei uns in, in Sachsen ist halt gerade das, es ähm, ist halt nicht weit entfernt, deswegen muss ich halt Halt sowas mal raushauen und ist halt einfach mal auf was ganz anderes und soll halt unterhalten. Das ist halt, ihr könnt euch gerne mal noch bei, bei YouTube irgendwas anschauen. der wird auf, der, der auf jeden Fall die Videos äh, sehr ältere Mann auf jeden Fall das Video auf YouTube hochgeladen. Vielleicht findet ihr noch irgendwas anderes von ihm. Bevor ich mich verabschiede bei euch, meine Freunde, äh, wollte ich noch sagen, ihr könnt gerne mal Credit Code Mandarin in den job eintragen. Das ist natürlich eine geile Aktion und bereitet auf jeden Fall vor aufs Video. Da werde ich einige Tipps geben, wie ihr halt von Scammern geschützt werden könnt. Äh, wollte ich sagen, Jungs, bis zum nächsten Mal und haut rein.